Ganz wundervoll und berührend. Ich schon ganz stark an der Nase und interessanterweise auch an den Ohrspitzen, jeweils ganz spannend. Und die Energie jetzt, das Walk-In-Energie vom Erzengel Raphael kommt so richtig wie so ein Trichter und schwingt sich so ein. Kraft des Segens und der reinen Liebe sind es, die euch Menschen mehr und mehr nähren in diesen Momenten eures Daseins auf der Mutter Erde. So komme ich, Erzengel Raphael, zu jedem Einzelnen von euch. Schwinge euch mit meinen Schwingen einhüllend ein und schmeichle euch mit den Kräften von allem, was ist in euer System. Sanft, liebkosend. Behutsam, liebevoll und auch pulsierend. Die Energien und Kräfte, die ich heute zu euch schwingen lasse, beinhalten das Pulsieren und den Rhythmus des reinen smaragdgrünen Strahles von allem, was ist. Und der Rhythmus und dieses Pulsieren dieses Strahles sind von allergrößter Wichtigkeit für euer Erdensein, da dieser Rhythmus die Energien eurer ganz persönlichen Urfrequenz wiedergeben wie eine Art Urtrommel die unaufhaltsam sich zum Ausdrucke bringt und für euch schlägt um euer sein immer wieder an den eigenen persönlichen Rhythmus zu erinnern. Und dieses ist von allergrößter Wichtigkeit, hier zu wissen, durch diesen Urklang und Rhythmus in eurem System, meine weisheitsfrequenz ist es möglich dass ihr euch mit vielen segensfrequenzen dem göttlich erwachten zeitalter zuwendet und dass viele aspekte die noch zweifelten die sich noch nicht würdig fühlten, um es menschlich auszudrücken und zu beschreiben, die sich noch nicht bereit fühlen, die Dualität hinter sich und loszulassen, werden behutsam mit eingeschwungen, in diese Urtrommelkraft von allem, was ist, und so spüre nach und sende aus. Ich öffne mich jetzt meinen Urfrequenzen des allerhöchsten Seins. Ich erlaube mir, mich ganz meinen eigenen Frequenzen zuzuwenden, die reinen Segen und wahrhafte Liebe verkörpern. Ich bin die Segensfrequenz der reinsten Quellkraft und bin jetzt bereit einzutreten in das goldene Zeitalter von allem, was ist. Mit dieser Seele, diesem Geist, mit diesem Körper. In Harmonie mit allem, was ist. So sei es. Und so spricht diese wichtige Anrufung für dich täglich aus deinem Herzen heraus in dem Gewahrsein dass besonders ich als Engel Raphael an deiner Seite bin und dich mit der universellen Weisheit auf deinem Lebenswege unterstütze. Empfange ebenfalls mein smaragdgrünes Segenslicht. Den heiligen Strahl von allem, was ist. In Dein Sein. Wisse, dass du jetzt bereit bist, für die allerhöchsten Frequenzen. Empfange und Forme Handschalen mit deinen beiden Händen, die du bequem über deine Seiten angelegt unter deinen Bauchnabel empfangen legst. Diese Handschalen bergen den smaragdgrünen Strahl und das goldene Licht in sich, sowie den Segen aller Zeiten und die allumfassende Liebe aller Jetzt. Und über diese Schalen fließt es ein und über sie hinaus in dein System und auch bei deinen bauchnabel deine DNS und deine persönlichen Zahlen. ihr in die Absicht, dass sich deine persönlich übermittelten Zahlen hier jetzt befinden mögen, auch wenn du sie nicht benennen kannst. Empfange. Empfange. Empfange. Und spüre, wie all die Frequenzen fließen, sanft überfließen und weiterfließen, sich ausdehnen, ganz genau so, wie es deinem allerhöchsten Wohle und Sein entspricht. Vielleicht nimmst du gleichzeitig auch wahr, wie die Lasten, die du doch mit dir trägst, von deinen Schultern und Schulterblättern, von deinem Nacken gefegt werden, deinen Armen, deinem Rücken. In hüften deinem sein jetzt ist die zeit gekommen auf erden in der die wahrheit sich die göttliche wahrheit mehr und mehr offenbart und manifestiert. Und wir danken euch, wir danken dir, dass auch du hierzu beiträgst, dass ich diese göttliche Wahrhaftigkeit voll und ganz im menschlichen Kollektiv immer weiter und weiter manifestiert und ausdehnt. Dieses ist von allergrößter Wichtigkeit. Und so empfange jetzt noch einmal abschließend die reinsten Segensfrequenzen. Deine ganz persönliche Stabilität, deinem Allerhöchsten Sein entsprechend. Sende aus, ich empfange göttlichen Seinsfrequenzen von allem, was ist, meinem allerhöchsten Wohle entsprechend. Ich bin mein wahres Sein. So lebe die Erdenfreuden für dich in Glückseligkeit und Segen und erlebe dich selbst als Bestandteil des göttlichen Aufstiegsgeschehens, als wichtigen Stabilisator diese Zeiten hier auf der Mutter Erde. Und so möchten wir dir noch einmal danken im Namen der Quellkraft von allem, was ist. Und wisse, dass ich als Engel Raphael allen Lichtbrüdern und Schwestern des Höchsten Seins allzeit an deiner Seite bin und dich dabei unterstütze, dein wahrhaftes Sein zu erkennen, in Schöpferkraft zum Ausdrucke zu bringen und deine eigene Biografie deinem Seelenwege und Plane entsprechend im höchsten Sein zum Ausdrucke zu bringen. Wisse, ich als Engel Raphael bin an deiner Seite. Für jetzt und immer da, auch wenn ich mich jetzt wieder zurückziehe mit meinen Botschaften. Danke.